Ja, zu Beginn ein paar Worte zum Gesamtmarkt in Form des S&P 500, den wir hier im Hintergrund sehen, rechts im 5 minuten chart und links hier auf äh, Tagesbasis. Da gab es jetzt ähm, in den letzten Wochen keine ähm, größeren ähm, Bewegungen, aber was interessant ist, gestern gab es nochmal ein neues Allzeithoch, also nur knapp unter über dem Kurs, den wir hier noch von 7. Mai hatten, das neue Allzeithoch im Juni. Ja, ansonsten werden jetzt viele sagen, ähm, da hält das alte Sprichwort ähm, recht, äh, sell in May and go away and come back in September. Äh, momentan sieht es jedenfalls so aus, dass es jetzt etwas äh, ruhiger an den Börsen zugeht. Wir sehen das vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt in die einzelnen Werte mal reinschauen, die diese Woche interessant waren. Dass natürlich kleinere Werte oder auch ähm, andere Branchen jetzt vielleicht etwas in den Fokus geraten. Der allererste Wert, den wir uns hierzu anschauen wollen, ist AHT. Den hatten wir auch schon in einem der letzten Videos, glaube ich, mit erwähnt. Hier gab es auch den ja so oft zitierten und hier beschriebenen Anstieg auf der Kohlseite. Letzten Tagen ist es wieder etwas zurückgegangen. Aber das hat sich Ganze, das Ganze hat sich schon Ende Mai so ein Stück weit angebahnt. Dann auch hier mit dem Ausbruch über die 4-Dollar-Marke. Jetzt sind natürlich die Schwankungen extrem. Wird, glaube ich, schwer bei dem Wert in der Form ähm, jetzt ähm, am Hochkurs noch ähm, mit einzusteigen. Aber hier ist es, glaube ich, auch ganz interessant, wenn man es mal als Langzeit-Investment ähm, sieht, dass man hier einfach mal auf den Weekly Chart geht, weil da sehen wir, wo kommt der Wert her. Es ist ein Wert aus dem ähm, Hotelbranche, der natürlich besonders hart getroffen ähm, wurde von der Corona-Krise und äh, wo man ja von allem sprechen kann momentan, aber nicht von ähm, einer Erholung auf ähm, altes Niveau. Das wird sicherlich eine ganze Weile dauern, aber das zeigt, glaube ich, auch hier ganz gut im Weekly-Chart, wo noch das Potenzial ist, weil ähm, im Daily-Chart, sieht man natürlich, der Wert ist jetzt äh, kurzzeitig gut gelaufen, aber ich glaube, in diesem Bereich oder in dieser Branche werden wir in den nächsten, ähm, gerade in den Sommermonaten, glaube ich, viele interessante Titel sehen und ähm, das kann einer davon sein, gibt viele mehr, in denen wir da natürlich dann auch in der nächsten Woche wieder mit drauf eingehen werden. Ein weiterer Titel, der momentan ganz interessant ist, ähm, ist jetzt äh, Wert aus einem anderen Bereich, um, grob gefasst ähm, kann man sagen Medizinbereich und zwar ist es das Symbol SENS. SENSONICS Holdings ähm, in Wert aus dem Bereich Diagnostik und ähm, hier ganz interessant auch natürlich wie gewohnt unser Anhaltspunkt ähm, steigende Kurse vielleicht auch steigende implizierte Volatilität ist auch ein ganz interessanter Faktor mit diesem Anstieg ähm, des, ähm, des Investments, dass natürlich viel Geld in diesen Wert fließt, weil schlussendlich ist ja nichts äh, ist das ja nichts anderes als äh, dass sich jemand einen Kaufpreis auf eine Aktie sichert mit einer Option. Und dazu muss es natürlich dann auch ähm, dementsprechend den ähm, Gegenwert als ähm, Aktie geben, wenn es jetzt mal zur Auslieferung kommt. Also da können wir ganz klar erkennen, ähm, was bei Aktien schwierig ist, auf welche Seite auch Geld in den Markt schließt. Und ähm, hier gab es die Meldung, dass ähm, ja, das neue Gerät oder Diagnostik, ähm, gerade für Diabetes-Patienten äh, in den Arm implantiert werden kann und die Studien wohl auch erfolgreich verlaufen sind, so dass äh, das ähm, ja ein Riesenfortschritt für Diabetiker sein kann. So kann das Ganze ähm, extern kontrolliert werden. Ähm, Studien waren, glaube ich, hier der ausschlaggebende Punkt für den Sprung, den wir hier schon gesehen haben. Und äh, wir sehen, das Ganze wird natürlich jetzt weiter getrieben, auch heute haben wir da sehr, sehr viele interessante Optionen gesehen und ähm, das kann, glaube ich, auch noch ein ganz spannender Wert werden. Man ähm, muss hier gar nicht so lange zurückschauen, da sehen wir, der Wert war schon mal bei 55 Klar, diese Titel sind nur besonders ähm, volatil, ähm, daher vielleicht sogar eher etwas ähm, für einen Optionstrade wo man ähm, generell darauf spekuliert, dass es auch mal zu einem Totalverlust kommen kann, wenn es jetzt natürlich im ähm, Gegen einläuft und wenn man hier die Möglichkeiten sieht, dass so ein Wert auch schnell mal auf 6 Dollar springen kann, kann das schon ein ganz interessantes Investment sein. Und der letzte Wert für heute ist der Wert Roblox. wird vielen sicherlich auch als Neuemission einiges sagen. Da gab es einige interessante Bewegungen gleich zu Beginn. So zwischen 65 und 80 ist der Wert hier über einen längeren Zeitraum, kann man sagen, hin und her geschwankt und ähm, jetzt kommt natürlich auch hier der Ausbruch über diese 80 oder 85 Dollar Marke hinzu und glaube, wenn man sich etwas tiefer mit diesem ähm, Spiel oder Spielprinzip äh, beschäftigt, dass das, ähm, sage ich mal, wirklich auch von den Usern ähm, dementsprechend mitgestaltet werden kann und quasi damit auch ähm, äh, endlos ist, kann das natürlich gerade ähm, auch was wir jetzt gesehen haben in Zeit der, Zeiten der Pandemie, sicherlich noch ähm, stärker nachgefragt äh, werden. Und sicherlich ein ganz interessantes ähm, Konzept für die Zukunft. Ähm, auch wenn hier natürlich Chart-Historie für die knappen vier Monate, die wir jetzt haben, hier nichts ähm, aktuell sehen werden, ist das sicherlich auch ein interessanter Wert, den wir sicherlich im Sommer oder dann auch im Herbst ähm, häufiger wiedersehen werden, ähm, mit erhöhten Optionsvolumen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wie gewohnt, wenn Sie keins dieser Videos verpassen wollen, abonnieren Sie zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.